Ja, für mich ist Nachhaltigkeit, dass man sich Gedanken darüber macht, was das eigene Sein und was das eigene Handeln für Konsequenzen hat auf die Gesellschaft, auf die Umwelt und dass man sein Leben so ausrichtet, dass man möglichst keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat beziehungsweise auf die Mitmenschen, sondern eben positive Auswirkungen oder wenn es nicht anders geht, dann eben neutrale Auswirkungen. Und das ist ähm, wichtig, dass man das nicht mal macht und dann mal lässt, sondern dass man einfach konstant sich ähm, bemüht, in seiner Lebensführung ähm, umweltgerecht zu leben und auch äh, da, wo man Entscheidungen trifft, als Konsument umweltgerecht eben als Konsument zu entscheiden. Wir versuchen als ähm, Familie, aktive Mitglieder der Gesellschaft zu sein, hilfsbereit zu sein, natürlich auch engagierte Mitglieder in der Gesellschaft. Wir sind auch sehr um Umweltschutz bemüht. Ich kann zum Beispiel sagen, mein Bruder fährt ein Elektroauto. Ich bin privat meistens mit dem Fahrrad in Berlin unterwegs, auch bei Wind und Wetter. Wir versuchen, wenn wir Carsharing machen, dann vor allem auch Elektroautos zu leihen. Wir nehmen aber auch öffentliche Verkehrsmittel. Wir reisen immer da, wo es geht, mit dem Zug, auch mal bis ähm, an die spanische Grenze. Wenn wir ähm, Fernflüge buchen, zum Beispiel im Urlaub, aber geschäftlich sowieso, dann nur mit Umweltschutzzertifikaten. Und meine Frau und ich und, und ähm, unsere Kinder, wir essen fast ausschließlich vegan. Wobei meine Tochter sagt, sie möchte vegetarisch leben. Das erlauben wir ihr auch. Und wir kaufen fast ausschließlich in Biosupermärkten unser Essen. Und da geht es nicht nur um unsere Gesundheit, weil wir Pestizide in äh, den Lebensmitteln vermeiden wollen. Es geht darum, dass wir eben nachhaltigen, ähm, nachhaltige Landwirtschaft unterstützen wollen. Das heißt, das Grundwasser an der Stelle, wo die Tomate herkommt, die wir dann verzehren, soll sauber bleiben. Ja, wir versuchen bei Hefert Arzneimittel als Unternehmen nachhaltig zu sein, auch weil das eben der wichtige Teil unseres Markenkerns ist. Nachhaltige Gesundheit. Was heißt für uns nachhaltige Gesundheit? Wir wollen nicht nur Präparate anbieten, die den Menschen helfen, nachhaltig, also dauerhaft gesund zu bleiben, bzw. wieder gesund zu werden, wir wollen das auch noch möglichst umweltfreundlich tun und mit positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft. Das heißt, dass wir eben unser tägliches Wirtschaften auch immer wieder auf den Prüfstand stellen und uns überlegen, wie können wir noch ähm, weniger negative Auswirkungen auf die Umwelt haben beziehungsweise wie können wir auch als Corporate Citizen uns als Unternehmen positiv einbringen in der Gesellschaft, das heißt zum einen natürlich, dass alle Mitarbeiter vom Unternehmen profitieren sollen, aber auch die direkten Stakeholder, aber auch wenn es um die größere Gesellschaft geht. Beispielsweise sind wir sehr vernünftige und faire Steuerzahler. Wir sind uns einfach unserer Rolle bewusst, die wir als Unternehmen spielen. Und da gehört eben dazu, dass wir uns auch im Kleinen immer wieder Gedanken machen, wie wir unsere ähm, ja, Umweltpolitik weiterentwickeln können und besser leben können. Ja, ja als ähm, Unternehmen sind wir natürlich nicht nur auf große, prestigiöse ähm, ja, Umweltschutzprojekte oder gesellschaftlich äh, wichtige Projekte konzentriert, sondern wir versuchen auch im T tagtäglichen alles zu optimieren, das heißt von Flexiblen Arbeitszeitmodellen, die eben den Mitarbeitern eine ähm, gute Kombination von Beruf und Arbeitszeit ermöglichen, hin zu ähm, dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, was eben auch eine gesunde Lebensführung ähm, erlauben soll oder unterstützen soll, genauso wie Verpflegung mit unbegrenzt Wasser und Bioobst und Biogemüse im tagtäglichen Büroalltag. Das sind ja alles ähm, kleine Maßnahmen, die aber aus unserer Sicht einen wichtigen Baustein bilden. Ja, große ähm, Themen haben wir natürlich auch ein paar äh, zu nennen. Wir unterstützen jetzt seit vielen Jahren den Architekten Francis Carré aus Burkina Faso stammend, der in seinem Heimatdorf Gando ähm, Schulen baut und andere öffentliche Einrichtungen, die der Dorfbevölkerung helfen sollen. Und wir ähm, legen pro verkaufter hefert einen Cent beiseite und spenden jetzt seit vielen Jahren an den Herrn Queré. Und ähm, wir sind da auf jeden Fall im hohen sechsstelligen Bereich schon und konnten auch einige wichtige Bauwerke ähm, als Hauptsponsor begleiten. Beispielsweise hat, hat der Herr Kere mit unserer Unterstützung eine, ähm, eine Schulerweiterung gebaut. Wir haben einen Wasserspeicher mit unterstützt eine ja, WC-Anlage für die ganze Schule, eine Bibliothek, eine Schulerweiterung, das ist äh, in Richtung Gymnasium ähm, gehend. Und da sind wir sehr stolz drauf, den Herrn Keré jetzt mit Hilfe unserer Kunden schon so lange unterstützen zu können bei diesem Hilfe für Hilfe bei der Selbsthilfe, ähm, die er da in ähm, Burkina Faso betreibt. Dann haben wir ein Kinderhaus das in Nussbaum steht. Das haben wir 2014 eröffnet. Da können wir in der Regel fünf Kinder gleichzeitig betreuen. Wir bieten also Regelbetreuung an für Kinder von einem Lebensjahr bis zu sechs Lebensjahren. Wir haben eine Erzieherin, die das Ganze managt und eine Tagesmutter und bieten auch Ferienprogramme an. Auch das ein Angebot, welches unseren Mitarbeitern helfen soll, Beruf und Familie ideal zu unterstützen. Das sind jetzt zwei ähm, Projekte, auf die wir sehr stolz sind. Ja, wir unterstützen ähm, über unsere Stiftung, die wir 2015 gegründet haben, meine Schwester, mein Bruder und, und ich, die Hefert Foundation, die Organisation Arbeiterkind. Die Idee von Arbeiterkind ist, Kindern aus ähm, bildungsfernen Schichten Unterstützung zu leisten, wenn sie selbst eine akademische Laufbahn anstreben wollen. Das heißt zum Beispiel, der Erste in der Familie zu sein, der ein Abitur macht oder der Erste oder die Erste zu sein, die ein Studium beginnt, weil wir ja alle wissen, dass ein Abitur oder ein Studium ähm, ganz andere ähm, Berufsmöglichkeiten eröffnet beziehungsweise auch ähm, dem gesellschaftlichen Aufstieg ähm, ja helfen kann. Und Arbeiterkind ähm, funktioniert so, dass sie eben solche Menschen, die diesen Weg gegangen sind, zusammenbringen mit ähm, jungen Menschen, die sich gerade überlegen, diesen Weg zu gehen und noch nicht wissen, wie sie es angehen sollen. Und natürlich braucht das Infrastruktur und das braucht natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit. Und deshalb ist Arbeiterkind nicht nur auf ähm, ja, Freiwillige angewiesen, sondern auch auf Geldspenden. Und da haben wir uns berufen gefühlt, das zu unterstützen. Ja, selbst ähm, sind wir ja ähm, Unternehmerkinder. Das heißt, uns ähm, wurde von früh auf jegliche schulische Unterstützung oder finanzielle Unterstützung neben der äh, schulischen Unterstützung ähm, zugutekommen kommen gelassen. Aber wir wissen, dass das nicht jedem in der Gesellschaft so vergönnt ist. Und da sind wir einfach sensibilisiert und waren dann sehr froh, von Arbeiterkind zu erfahren und mit Arbeiterkind jetzt seit einiger Zeit zusammenzuarbeiten. Ja, als ich bei Hefer 2003 angefangen habe, war das Unternehmen noch voll und ganz auf meinen Vater ausgerichtet, der damals überraschend verstorben war und er war derjenige, der das soziale Gewissen des Unternehmens und auch das Umweltgewissen des Unternehmens dargestellt hat. Und so wurden alle Fragestellungen immer an mich herangetragen und ich musste alles alleine entscheiden. Und irgendwann habe ich realisiert, dass zum einen ich nicht in jedem Bereich Experte bin und zum anderen, dass ich mich gar nicht um alle Bereiche kümmern kann, in denen es Optimierungsmöglichkeiten gibt. Und so ähm, kam ich damals ähm, zu dem ähm, Plan, dass wir einen Corporate Social Responsibility ähm, ja, Verantwortlichen im Unternehmen schaffen müssten. Und war das natürlich am Anfang selbst. Habe dann als nächsten äh, Schritt ein Team aufgebaut, auch in, mit Hilfe einer ähm, auf das Thema Corporate Social Responsibility, also Unternehmensverantwortung, spezialisierten Beraterin. Und dieses CSR-Team gibt es jetzt seit 2009. Die Mitarbeit ist freiwillig und dieser Kreis ist eigentlich eher ein Monitoringkreis, der die Aktivitäten in den einzelnen Unternehmensbereichen ähm, überwacht und begleitet. Regelmäßig sind dann einzelne Mitglieder bei einzelnen Aktivitäten eingebunden. Der Kreis jedoch ist jetzt nicht operativ, sondern eher einer, der sicherstellt, dass ähm, eben die wichtigen ähm, Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen auch wirklich verfolgt werden in den einzelnen Fachbereichen. Ja, das ähm, schafft eben auch eine breitere Verantwortlichkeit. Ich bin natürlich selbst Mitglied dieses Kreises. Bis heute habe da auch die volle Unterstützung meines Bruders, der wiederum ähm, bei zwei Arbeitskreisen, die unter diesem ähm, CSR-Kreis existieren, direkt mitwirkt. Wir haben ähm, verschiedene Arbeitskreise, die beiden, wo er aktiv ähm, ist, ist der eine der für die nahe Region regionales ähm, Engagement fördert. Beispielsweise haben wir die letzten Jahre einen ähm, Bio- und Regio-Weihnachtsmarkt veranstaltet direkt auf unserem Firmengelände, ein soziales Highlight für die Menschen aus der Umgebung. Wir nehmen aber auch an regionalen Messen teil, ähm, verteilen da auch beispielsweise ähm, Gratis-Muster oder -Giveaways, ähm, sind also auch Teil da dieser dieser Messen, also bieten auch da ein Angebot an. Wir arbeiten aber auch, und das ist jetzt der, der Arbeitskreis Umwelt und Soziales, wir arbeiten zusammen mit Lieferanten aus der Region, versuchen also möglichst regional Produkte zu beziehen, wenn es beispielsweise um Verpflegung geht für Mitarbeiter oder für Verpflegung für Dienstleister, die bei uns vor Ort sind. Also das heißt, diese Struktur... Mit dem CSR-Arbeitskreis und den darunter liegenden Arbeitskreisen hat das Thema bei uns auch in der Aufbauorganisation fest eingebettet und ermöglicht auch, dass jeder Mitarbeiter, der sich für das Thema interessiert, sich direkt einbringen kann. Für das Thema Nachhaltigkeit wünsche ich mir, dass jeder Mensch, vor allem die Menschen, die es sich leisten können, nicht jeden Tag ums Überleben kämpfen zu müssen, sich Gedanken macht darüber, wie er noch nachhaltiger leben kann durch seine Kaufentscheidungen, durch die Entscheidungen, die er trifft, wenn er ähm, Urlaub bucht oder wenn er irgendwo einen Dienstleister ähm, bucht. Weil jeder kann etwas verändern, wenn er jedes, jede, jeden Tag die äh, Entscheidung für nachhaltige Produkte und nachhaltige Lösungen trifft. Ja, dann wünsche ich mir weiter dass die Politik ähm, die Vorgaben setzt, weil die Politik kann einen Markt schaffen, wenn beispielsweise Plastikgabeln verboten werden, werden alle möglichen alternativen und ökologische, ökologischeren ähm, Gabeln ähm, produziert werden und dann auch Abnehmer finden. Wenn aber die Politik keine ähm, ja, Vorgaben macht, beispielsweise zu Wegwerfgeschirr, ähm, wird dies wahrscheinlich immer günstiger bleiben als Gabeln, die beispielsweise aus Linsenmus ähm, gepresst werden können. Ja, ich ähm, wünsche mir natürlich weiter auch andere Unternehmer beziehungsweise andere Geschäftsführer, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen mit denen wir dann auch gemeinsame Sachen machen können, wenn es beispielsweise darum geht, kunststofffreie Verpackungen zu, zu ähm, sourcen, wäre es für uns als mittelständisches Unternehmen sehr hilfreich, wenn wir das im Verbund mit anderen Unternehmen machen könnten, auch größere Unternehmen, damit es überhaupt für die Anbieter von solchen Verpackungen ein attraktiver Markt wird. Es gibt ja für größere Unternehmen gesetzliche Anforderungen, einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Für die Unternehmen, für die das nicht gesetzlich vorgegeben ist, wie für Hefert Arzneimittel beispielsweise, ist es aus meiner Sicht aber eine sehr, sehr gute Idee, einen solchen Bericht zusammenzustellen. Da geht es nicht nur um den Bericht, sondern es geht auch um den Weg. Nämlich der Weg ist das Ziel, wenn man sich nämlich mit den Themen beschäftigt, die in einem umfassenden Bericht abgearbeitet werden müssen, und da gibt es ja auch internationale Standards, wie ein solcher Bericht aufzubauen ist, die führen einen dazu, dass man überhaupt mal im einzelnen Fall prüft, wie gewisse Dinge im Unternehmen angegangen werden und dabei wird man dann feststellen, dass man wahrscheinlich noch viel zu tun hat, um in allen Bereichen etwas Positives zu berichten zu haben. Gleichzeitig ist ein solcher Bericht in aller Regel ein ähm, Bericht, der jährlich erscheint. Und da ist man dann auch automatisch schon in der Verpflichtung, das Thema kontinuierlich auch auf die Tagesordnung zu schreiben, weil man nicht mal einen Bericht schreiben und dann mal wieder einen Bericht weglassen kann. Und man möchte ja nicht in jedem Bericht schreiben, es wurde wieder nichts unternommen gegen, ähm, sondern man möchte ja in jedem Bericht Fortschritte auch vermelden können. Und wer schwarz auf weiß dann auch im Unternehmen den Bericht zur Freigabe vorgelegt bekommt, der wird schon dafür sorgen, dass ein gewisses Engagement im Unternehmen dann auch dauerhaft stattfindet. Also einen Nachhaltigkeitsbericht oder einen Corporate Social Responsibility Bericht oder einen Umweltbericht, das ist jetzt nur auf das Thema Umwelt bezogen. Und vielleicht nicht auf, nach, äh, auf gesellschaftliche Nachhaltigkeit halte ich für einen sehr, sehr guten Schritt und auch für kleine Unternehmen für machbar. Der Bericht muss ja nicht gleich von Anfang an 200 Seiten sein. Das kann eben auch eine, eine Broschüre sein, die über die wichtigsten Themen berichtet und kann dann über die Jahre, so war es bei uns, dann eben anwachsen und ausführlicher und detaillierter werden.